Lieber Landeshauptmann Dr. Erwin Bröll. Ach. Erwin, Martin, danke, danke dir, danke, dass du einer der wenigen Politiker in diesem Land bist, die das große Ganze sehen, das Big Picture. All die Behindertenvertreter und Behindertensprecher der Parteien, die jetzt ihre Blindenstöcke anspitzen, die Hörgeräte auf Halbton stellen und die Akkus extra aufladen, damit sie alle gemeinsam nach Niederösterreich stürmen können, um dir die Hölle heiß zu machen, für das, was du gestern in der Pressestunde gesagt hast. Die haben alle keine Ahnung! Die verstehen dich nicht! Aber ich tu das, okay? Und ich werde jetzt dir helfen, damit die dich auch verstehen. Denn ich werde jetzt eine Geschichte erzählen, eine wahre Geschichte und nicht als die Wahrheit, was mir dieses Wochenende passiert ist. Am Samstag. Meine Freunde, ich liebe sie alle, haben mich dazu überredet, wieder mal in den Club zu gehen. Ja? Shaken und so. Party! So, also, was ist passiert? Wir sind in der Loft geendet. Am Gürtel. So ein Lokal. Ich sage nur, Uah! Erstens, der Eingang. Ohne Stufen. Nicht wirklich barrierefrei, aber die drei riesen Securities haben total nett die Tür aufgemacht und ich konnte reinfahren. Ohne Probleme. Und drinnen ist eine Ebene mit äh, hohen und niedrigen Tischen, wo man gemütlich sitzen kann, eine Bar, und was war neben der Bar? Was war neben der Bar? Eine Behindertentoilette! What? Wirklich riesengroß! Es waren zwar Bierbänke und Bierfässer drin, aber es gab noch Platz, was ich reinfahren konnte. Und was bedeutet das? Was hat das bedeutet? Ich sag's euch! Ich musste zur Bar gehen, einen Chintonic kaufen mit meinen Freunden, zurück zum Tisch gehen, darf mit ihnen trinken, dann aufs Klo gehen, dann noch ein Chintonic kaufen, wieder zurück in meinen Freunden, wieder quatschen, dann nochmal pinkel gehen, dann weiter trinken, wieder quatschen, dann noch ein Chintonic, dann nochmal pinkel gehen, und dann haben wir 6 am Morgen, so wir wollten nach Hause gehen und ich musste nochmal pinkel gehen, und bevor wir gegangen sind, bin ich nur mal pinkel gegangen und dann haben wir uns nur mal am Jägermeister gegönnt und dann dann, dann bin ich heimgekommen, dann war es halt sieben und dann bin ich weggegangen und der ganze Sonntag war weg. Der ganze Sonntag war weg! Weil ich musste mich erholen! Und da hatte ich noch Glück. Ich hatte noch Riesenglück. Warum? Weil dieser Slopf hat im Keller und im ersten Stock noch zwei Dance Floors Mit wilder Musik. Wo sich die Leute schwitzen, tanzen. Und wenn ich da auch noch gewesen wäre, wenn ich da auch reinfahren hätte können, wenn es einen Treppenlift gegeben hätte, oder irgendeine Rampe, dann hätte ich da mitmachen müssen. Ich hätte getanzt. Und der anderen über die Füße gefahren, ich hätte noch mehr Alkohol getrunken, und vielleicht hätte ich sogar Drogen genommen, und was wäre passiert? Ich wäre am Behindertenclub gelandet, mit dem Mann, und hätte ungeschützten Sex gehabt, unter so Drogeneinfluss! Das wäre passiert! Ja, und. Ach, Erwin, du verstehst das einfach! Das ist das große Ganze Einbiet. Damit mir sowas nicht passiert, und andere Behinderten, willst du nicht, dass die Lokale barrierefrei werden! Und ich verstehe das! Abgesehen davon, seien wir uns ehrlich, wir Behinderten haben ja gar nicht das Geld dazu, in die Wirtshäuser zu gehen und unsere Schnitzel und eine Cola zu kaufen. Das kann sich gar nicht leisten. Wir können vom Staat nicht einmal genug Geld, um aus dem Bett zu kommen. Oder auch in der Woche die Wohnung zu verlassen. Und wenn wir Geld haben möchten, damit wir sie für Schnitzel und Cola ausgeben können, hallo, dann müssen wir arbeiten. Und Erwin, du weißt das. Du weißt das. Weder Schulen, noch Universitäten sind barrierefrei. Oder die wenigsten zumindest. Also können wir gar keine Qualifikationen uns aneignen. Denn, und da sind uns auch alle einig, wir Behinderten können keine Mülleimer auslernen, Stiegenhäuser putzen, oder Landdiskotheken als Securities bewachen, oder? Nein! Wir brauchen Bildung, damit wir irgendwas mit unserem Kopf machen können. Und die gibt's nicht! Nicht in diesem Land, nicht für uns Behinderte! Und Erwin, du verstehst das. Du hast das Problem ganz genau präzisiert, vielleicht nicht so gut verkauft, aber du hast es verstanden. Und das haben all diese blinden Tauben, mental beeinträchtigsten, mobilitätseingeschränkten Krüppel einfach nicht kapiert. Und ich sag's euch Leute, wenn es mehr Menschen wie den Erwin gäbe, dann wären wir viel besser aufgehoben. Und noch eins sag ich euch. Wenn der Michi hätte, nur halb so ein Mann war, wie der Erwin hätte ich den ganzen Sonntag über nicht Kopfweh gehabt. So schaut's aus.